dann geht doch niemand mehr arbeiten. Und wer soll dann die Drecksarbeit machen? Diese Sprüche höre ich immer wieder, wenn ich mit Menschen über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiere. Warum die Menschen trotz des bedingungslosen Grundeinkommens weiterhin arbeiten gehen werden, das zeige ich euch in diesem Video. Wenn man heute die Menschen zum Grundeinkommen befragt, dann sagen rund 90 Prozent, dass sie trotz des bedingungslosen Grundeinkommens weiter arbeiten gehen würden. Fragt man die Menschen allerdings, ob der Nachbar noch arbeiten gehen würde. Was meinst du dazu? Sagen 60 Prozent der Menschen, nein, der geht nicht mehr arbeiten. Für mich zeigt diese Befragung ja ein merkwürdiges Verständnis hier in Deutschland auch von Arbeit und Geld. Und was wir oft hören ist ja, über Geld spricht man nicht. Und meiner Meinung nach ist genau das das Problem. Ähm, oft wird nicht über Geld gesprochen, nicht über Gehälter gesprochen. Oft wird sogar im Unternehmen gesagt, du darfst nicht über dein Gehalt sprechen, was natürlich vollkommen absurd und falsch ist. Das kann einem nicht verboten werden. Und trotzdem wird das so gehandhabt. Und ich glaube, das ist auch so eine ja, komplizierte Beziehung, die wir da mit diesem Geld haben. Und deswegen kommt man dann auch solche Antworten wie, nein, ich glaube nicht, dass der Nachbar noch arbeiten geht. Aber ich mache das definitiv, wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt. Jetzt ist natürlich eine Umfrage nur eine Umfrage, aber wir können uns trotzdem ja gemeinsam überlegen, warum gehen wir eigentlich arbeiten? Und absolut klar, in diesem System, so wie das jetzt ist, gehen wir natürlich arbeiten, um Geld zu verdienen. Aber warum wollen wir dieses Geld verdienen? Warum brauchen wir das Geld? Das Geld an sich ist ja so nichts wert. Naja, es ist ja ganz simpel. Wir gehen arbeiten, um uns unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber das haben wir auch schon gemacht, bevor es das Geld gab. Nur würden wir vielleicht heute nicht mehr wirklich Arbeit dazu sagen, zumindest nicht in dem Sinne, wie Arbeit heute ausfällt. Wir waren auch schon, bevor es das Geld gab, bevor irgendwie getauscht wurde, waren wir natürlich schon unterwegs und haben für unseren Lebensunterhalt gesorgt. Dann waren wir sammeln, dann waren wir jagen, da haben wir andere Dinge getan, um über die Runden zu kommen. Wir machen das ja heute im Prinzip nicht anders, überlassen das Ganze aber eben diesem Geld, mit dem wir ja andere Dinge, Waren und Leistungen eintauschen können. Also gehen wir nicht arbeiten, weil wir irgendwie irgendwelches Papier oder irgendwelche Münzen in der Hand brauchen. Wir gehen arbeiten, um uns ja unser Überleben zu sichern. Aber für viele Menschen ist Arbeit natürlich viel mehr. Gerade wenn man Menschen befragt, die soziale Berufe ergriffen haben, ist natürlich immer eine Art von ja, Selbstverwirklichung mit dabei. Ja, ich mache das, weil ich Menschen helfen möchte. Ich mache das, weil ich mich persönlich damit weiterentwickeln möchte. Es gibt viele Gründe, warum Menschen noch arbeiten gehen, außer eben ja, ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Manche Menschen haben auch ihr Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, sie gehen wirklich aus Freude, aus Spaß, aus Überzeugung an ihre Arbeit. Natürlich wollen sie oder müssen sie jetzt auch damit Geld verdienen, um hier in diesem System über die Runden zu kommen. Aber das ist nicht ihr Antrieb. Leider kann aber auch in so einem System das Geld sehr problematisch werden, wenn man nämlich zu wenig davon verdient, wenn es kaum ja, reicht zum Überleben und schon gar nicht irgendwie, um richtig an der Gesellschaft teilhaben zu können. Dann wird es richtig kritisch. Und dann sehe ich auch so ein Geldsystem richtig kritisch, wenn eben Arbeit nicht anständig bezahlt wird. Eins schon mal vorweg, Genau bei solchen Problemen könnte natürlich dieses bedingungslose Grundeinkommen helfen, indem es ja die Grundbedürfnisse der Menschen deckt und man sich so gar nicht mehr die Gedanken machen muss, okay, was für einen Job brauche ich, wie viel Geld brauche ich, komme ich nur über die Runden oder nicht. Diese Existenzangst würde dann wegfallen. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, warum das Geld überhaupt nicht ausschlaggebend ist, warum wir arbeiten gehen und wir weiterhin arbeiten gehen werden, auch wenn jeder ja eine gewisse, einen gewissen Betrag bekommt. Da draußen in Deutschland gibt es mittlerweile über 30 Millionen Menschen, die tatsächlich arbeiten gehen, ohne auch nur einen einzigen Cent dafür zu bekommen. Wie kann das sein? Ehrenamt nennt sich sowas. Das sind Menschen, die in erster Linie sozial engagiert sind. Sie arbeiten freiwillig, kostenlos in Vereinen oder helfen anderen Menschen. Und ähm, da sieht man auch schon, okay, wir haben da einen gewissen Antrieb. Ähm, es wird nicht so kommen, dass ähm, die Mehrheit der Menschen sich dann mit dem bedingungslosen Grundeinkommen hinlegt oder hinsetzt und sagt, jetzt mache ich nichts mehr. Jetzt mache ich 60, 70, 80 Jahre lang nichts mehr, so lange wie mein Leben eben dauert. Das, diese, dieser Gedanke ist absolut hirnrissig. Das wird niemals eintreten, das wird niemals passieren. Zumindest nicht mit dem aller, aller, aller, aller größten Teil der Menschheit. Das, das, das liegt nicht in unserer Natur. Alleine dieses Beispiel zeigt schon deutlich, es kann einfach niemand mehr sagen, nachdem er sich dieses Video angesehen hat, dass Menschen nur aufgrund des Geldes arbeiten gehen und schon gar nicht ja, für die, ich sage jetzt mal, ein paar Euro, die das bedingungslose Grundeinkommen bringen würde, um eben die Grundbedürfnisse abzudecken. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage offen, wer macht dann eigentlich die Drecksarbeit, wenn es doch sowieso schon Geld fürs Nichts Nichtstun gibt? Und ich muss sagen, ich finde diese Frage absolut asozial und absolut diskriminierend. Denn ähm, erstens, was ist Drecksarbeit? Und da denken dann wahrscheinlich viele gleich an Müllabfuhr oder auf dem Feld arbeiten oder putzen oder irgendwie alten Leuten den Arsch abwischen oder so. Da sagen dann viele, oh, das, das will doch dann niemand mehr machen. Sorry Leute, also ähm, das ist absoluter Blödsinn. Ihr unterstellt den Menschen, die diese Arbeit gerade machen, dass sie alle diese Arbeit absolut ungern machen. Ähm, da frage ich mich, warum sie die Arbeit machen, also weil sie, weil sie das Geld wollen. Also so viel verdient man da jetzt oft auch nicht. Und zweitens, natürlich gibt es Menschen, die diese Arbeit sehr gerne machen. Es gibt Menschen, die gerne morgens früh aufstehen, den Müll anderer wegbringen und sagen, okay, ich bin in der frischen Luft, ich habe meine Arbeit getan und ich weiß, was ich, was ich getan habe heute. Es gibt Menschen, die haben daran tatsächlich Spaß oder sie sagen, okay, das ist ein vernünftiger Job, damit komme ich vernünftig über die Runden und ich mache wirklich was Produktives. Also sich da hinzustellen und zu sagen, da macht doch dann keiner mehr die Drecksarbeit, finde ich ziemlich asozial. Vor allem, weil man diese Menschen dann auch wirklich herabstuft und sagt, okay, es gibt dann anscheinend irgendwo eine Schwelle und die Menschen darunter machen Drecksarbeit und die sind weniger wert. Also da muss man die auch geringer bezahlen. Und wenn jetzt das bedingungslose Grundeinkommen ja quasi schon fast ja, dem Gehalt entspricht dieser Menschen, dann gehen die doch nicht mehr arbeiten. Also das ist wirklich... Super unverschämt, diese Frage. Und natürlich werden dann Menschen auch diese Arbeit noch machen. Ja, sie werden trotzdem noch Straßen reinigen, sich um ältere Menschen kümmern und aufs Feld gehen. Natürlich werden das die Menschen trotzdem machen. Vielleicht, vielleicht werden das ein bisschen weniger sein dann am Ende. Vielleicht werden uns da Menschen fehlen. Aber genau das ist doch die Möglichkeit, hier zu sagen, okay, wir haben in der Vergangenheit da schon was falsch gemacht. Und jetzt können wir dafür sorgen, dass wir da mehr Leute reinholen, indem wir eben dieses, diesen, ja, dieses bedingungslose Grundeinkommen haben, ähm, wo man sagt, okay, ähm, meine Grundbedürfnisse sind erfüllt. Und dann kriegen die entsprechend mehr Geld für diese Drecksarbeit. Das heißt, sie werden vielleicht auch endlich anständig bezahlt, diese Menschen, und machen das trotzdem dann noch mit Freude. Und wie jetzt in der Corona-Krise ja unschwer zu erkennen ist, genau diese Drecksarbeit-Jobs sind ja absolut systemrelevante Jobs, das sind die Jobs, die unsere Gesellschaft am Ende am Leben erhalten. Und wir können endlich dafür sorgen, dass die Menschen, die in diesen Jobs arbeiten, sich nicht mehr darum kümmern müssen und nicht ständig Angst haben müssen, kann ich meine Rechnung diesen Monat noch bezahlen, sondern dass diese Menschen noch viel lieber diese Arbeit ja, ausfüllen, dass sie dahin gehen und sagen, okay, ich mache diesen Job wirklich aus Überzeugung. Und ähm, was Besseres kann uns gar nicht passieren. Wenn Menschen ihren Job ähm, für die Gesellschaft aus Überzeugung machen dann haben wir gewonnen, dann haben wir alle gewonnen, dann haben wir alle was davon. So, und falls Sie jetzt immer noch denkt, naja, aber ich bin mir dann nicht sicher, trotzdem wird es jede Menge Menschen geben, die vielleicht keinen Bock haben zu arbeiten. Also ich finde es immer noch hirnreißig, den Gedanken, dass sie keinen Bock haben werden, irgendwas zu tun. Aber wenn sie tatsächlich keinen Bock hätten, irgendwas zu machen, 60, 70, 80 Jahre lang, ähm, selbst wenn sie jetzt schon keinen Bock haben irgendwie Arbeit zu verrichten. Und diese Menschen gibt es tatsächlich. Das ist wirklich ein minimaler, klitzekleiner Prozentsatz. Diese Menschen gibt es, die keinen Bock haben, irgendwas für die Gesellschaft zu tun. Aber genau diese Menschen, die können doch heute schon von uns, von unserem Staat leben. Die können doch jetzt schon alle sagen, okay, LMA, ich mach nix. Ich weiß, ich krieg Hartz IV so oder so. Und ja, jeder, der in Deutschland lebt, der keinen Bock auf Arbeit hat, kriegt Hartz IV. Ja, und im, Besten oder schlimmsten Fall, je nachdem, wo man wohnt, was eine Wohnung zum Beispiel kostet, wenn man alleinstehend ist, vielleicht zwei kleine Zimmer hat, in einer Großstadt wohnt, das kostet dann kostet die Wohnung 700 Euro warm oder so und dann gibt es noch die 400 irgendwas, um Hartz IV zum Überleben, dann ist man schon bei 1000, 1100 Euro netto fürs Nichtstun. Und in diesem Rahmen würde sich wahrscheinlich auch das bedingungslose Grundeinkommen befinden äh, beziehungsweise bewegen. Und ja, also wenn man keinen Bock hat, wenn man die Befürchtung hat, dass die Leute keinen Bock haben und keiner mehr arbeiten geht, dann müsste man die Befürchtung ja jetzt schon haben. Denn es gibt ja schon eine gewisse Absicherung, wenn man denn keinen Bock hat. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass alle Hartz-IV-Empfänger keinen Bock haben. Also versteht mich nicht falsch, wer keinen Bock hat, bekommt Hartz IV. Aber nur weil man Hartz IV bekommt, heißt es noch lange nicht, dass man keinen Bock hat. Also so rum funktioniert das nicht. Tja, und jetzt lass uns einfach mal gemeinsam nachdenken, was... Kann denn tatsächlich passieren, wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt? Und das, was passieren wird, auf alle Fälle ist, die Bedeutung von Arbeit wird sich verändern. Wenn das richtig umgesetzt wird oder entsprechend umgesetzt wird und wir tatsächlich ja abgesichert sind in unseren Grundbedürfnissen, dann wird sich die Bedeutung von Arbeit verändern. Dann wird niemand mehr da sitzen und sich denken, scheiße, Existenzangst, ich weiß nicht, wie ich über die Runden komme, reicht mir mein Geld, um die Miete zu bezahlen, reicht mir mein Geld für die Kinder, fürs Essen. Das, das wird dann wegfallen, das wird einfach nicht mehr da sein. Und ja, das wird funktionieren, beziehungsweise ja, das können wir uns leisten, deswegen gehen wir ja alle arbeiten, oder die meisten von uns, deswegen zahlen wir ja Steuern, also deswegen sind wir auch in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, dass wir uns ähm, ja aushelfen, dass wir nicht jeder für sich kämpfen. Das, das ist absolut idiotisch, in, in solchen Beziehungen, in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, in einem Staat, auch auf dieser Welt, gegeneinander zu arbeiten, in solchen Beziehungen, ist absolut idiotisch. Ja, und, und genau dieses bedingungslose Grundeinkommen bringt uns näher zusammen. Es ähm, ja, vertreibt oder ähm, verhindert ähm, auch diese großen Statusunterschiede. Ja? Wenn jeder weiß, ähm, ich bin abgesichert, dann muss man darüber gar nicht diskutieren. Ja, dann kann man ganz anders an die Arbeit rangehen und sich überlegen, okay, was mache ich denn jetzt wirklich? Was sind meine Talente? Was sind meine Stärken? Was mache ich jetzt beruflich? Und ich muss mich nicht mehr fragen, was bringt denn noch genug Geld nebenbei? Ich bin mir ganz sicher, dass es euch so geht oder genauso ging, als ihr euch überlegt habt, nach der Schule, nach, ja, nach der Ausbildung vielleicht auch, was mache ich jetzt später, was bringt mir genug Geld, was fange ich mit meiner Ausbildung, Bildung irgendwie an. Ja, jeder, jeder ist irgendwann an diesem Punkt, wo er überlegt, soll ich das, kann ich das machen, reicht das, um über die Runden zu kommen. Eigentlich würde ich das schon gerne machen, aber ich entscheide mich dann doch für was anderes, weil es mehr Geld bringt. Absolut kontraproduktiv für die gesamte Gesellschaft, denn die meisten Jobs, die wir einfach verrichten, sind eben so, dass sie ja eine Auswirkung auf unsere gesamte Gesellschaft haben. Und wenn dann überall nur Leute arbeiten, die eigentlich gar keinen Bock auf den Job haben oder überhaupt nichts damit zu tun haben, aber einfach nur das Geld brauchen, ja, dann sind wir natürlich absolut ineffektiv. Also wird sich die Bedeutung von Arbeit ändern und mit Sicherheit wird es einen, ja, vielleicht auch kräftigeren Umbruch geben, wenn es eingeführt wird, das bedingungslose Grundeinkommen. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid dann in dieser Generation, die damit schon aufwächst. Ich meine, wie geil ist das denn? Was für ein Luxus ist das denn, wenn wir wissen, okay, wir arbeiten alle zusammen, für uns alle, wir sind alle abgesichert und ich muss mir eben diese Gedanken nicht machen, ähm, wird mein Job zum Leben reichen. Sondern ich muss mir höchstens mal Gedanken machen, ja, was, was kann ich, was mache ich, wo, wo kann ich der Gesellschaft tatsächlich was zurückgeben und sagen, okay, hier, hier bin ich gut, das läuft super, das mache ich gerne. Ja, und dann nehme ich halt das, was ich da bezahlt bekomme, einfach als Bonus und kann das, ja wie ich möchte, eben ausgeben. Ich meine, besser geht es doch gar nicht. Das ist einfach ja produktiver für die ganze Gesellschaft, wenn wir so arbeiten können in Zukunft. Und ich habe außerdem die Hoffnung, dass wir ja mehr äh, Menschen in soziale Berufe bekommen, dass ähm, auch ähm, was heute ehrenamtlich ist, dann tatsächlich auch als Arbeit gewürdigt und anerkannt wird. Ähm, gleichzeitig wird mit dem bedingungslosen ähm, Grundeinkommen auch die Hausarbeit gewürdigt. Das ist ja auch in gewisser Hinsicht Arbeit. Stellt euch vor, keiner würde irgendwie Hausarbeit erledigen, alles würde zumüllen, alles wäre verdreckt, alles wäre... Also so kann man natürlich auch nicht leben. ja. Irgendjemand muss sich um Kinder kümmern, irgendjemand muss sich um die Erziehung kümmern. Das ist alles Arbeit. Aber das fällt heutzutage nicht unter Arbeit, weil es halt kein Geld bringt, weil es nicht in dieses System reingehört, in diese Schubladen. Das ist traurig, das ist gruselig. Und das können wir ändern. Wir können endlich ja die Arbeit, die da erledigt wird, wertschätzen. Außerdem bin ich der Überzeugung, dass etliche Jobs wegfallen werden, im positiven Sinne, die früher oder die jetzt ähm, total überflüssig sind, denn der Kapitalismus hat jede Menge idiotische Jobs geschaffen, die kein Mensch braucht, ähm, die nur dafür da sind, um irgendwie Geld zu generieren. Ja, zum Beispiel Jobs irgendwie in der Werbeindustrie oder Finanzindustrie oder wie auch immer, da gibt es so viele idiotische Geschichten, ähm, da werde ich auch ähm, mit Sicherheit noch mal ein Video dazu machen. Ähm, Dinge, die wir überhaupt nicht brauchen. Und ich bin, wie gesagt, davon überzeugt, es wird mehr Menschen in sozialen Berufen geben und wir werden da weniger Engpässe haben in Zukunft, als wir sie jetzt haben. Wir sehen ja gerade jetzt in der Krise, auf welche Jobs es tatsächlich ankommt und ähm, wovon wir eigentlich ja leben und was wir tatsächlich nicht brauchen. Also es gibt da so viele Dinge, die wir sonst immer kaufen und konsumieren und machen und tun, dass das fällt im Moment ja gerade weg. und Viele vermissen das gar nicht. Ich vermisse viele Dinge auch nicht. Ich ähm, kann auch sagen, okay, ich habe jetzt viel Geld ähm, gespart im Prinzip, weil ich viel Blödsinn nicht gekauft habe. Gut, andererseits Kurzarbeit, <lacht> kommt weniger Geld rein, okay, doof gelaufen. Aber insgesamt ähm, zeigt uns auch diese Zeit gerade, was tatsächlich wichtig ist, worauf es ankommt. Und ja, es sind die sozialen Berufe, es sind die systemrelevanten Jobs, die ja uns unseren Arsch retten, die unsere Ärsche zusammenhalten, sozusagen, wenn man das so will, ja, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Das ist der Kit, der diese Gesellschaft zusammenhält, nicht die komischen anderen Jobs, die der Kapitalismus geschaffen hat. Und wir werden sehen, ähm, der Kapitalismus hat uns auch viel Kunst und Kultur gestohlen. Ähm, das sage ich jetzt einfach so, ähm, weil ich sehe, gerade jetzt im Moment sieht man ja, wie viele... Ähm, Künstler, wie viele äh, Menschen wirklich jetzt ähm, ja um ihr Leben überleben bangen müssen, ähm, weil sie mit ihrer Kunst eben nicht wahnsinnig viel Geld verdienen. Ja? Nicht jeder ist da gerade gleich ein Superstar. Trotzdem würde uns das fehlen. Und wir wissen gar nicht, wie viel uns momentan schon fehlt seit Jahrzehnten, ähm, weil Menschen gesagt haben, okay, das mache ich nicht, das traue ich mich nicht, weil das zu wenig Geld gibt und uns ist vielleicht super Musik entgangen oder super Filme oder super Texte oder super ähm, Zeichnungen, ja nur, nur weil Menschen gesagt haben, okay, ähm, ich muss mich in erster Linie ums Überleben kümmern, ich muss äh, irgendwie Geld verdienen, also mache ich diesen Job nicht mehr. Das alles könnte sich tatsächlich, und bin ich auch voll der Überzeugung, wird sich ändern. Wir kriegen mehr Lebensqualität dadurch, wenn das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird. Und wie ihr vielleicht jetzt mitbekommen habt, ja, es, es wird nicht sein, es kann nicht sein, dass die Menschen dann sagen, wir machen da nichts mehr. Nicht 60, 70, 80 Jahre lang. Vor allem nicht, wenn dann die erste Generation tatsächlich da ist, die dann ähm, darauf aufbaut, ja, die damit lebt, die es gar nicht anders kennt. Stellt euch einfach nur mal selbst vor, wie geil das Leben sein könnte, werd ihr so aufgewachsen dass ihr euch nie sorgen machen müsst um essen trinken äh, wohnen solche geschichten ja dass das immer alles quasi beglichen ist durch sowieso unsere arbeit die wir ja alle erledigen die ganze gesellschaft ist ja ähm, aufs Überleben quasi getrimmt von Natur aus. Also können wir das ja auch nutzen, ähm, bündeln mit diesem Bedingungsgroßen, äh, bedingungslosen Grundeinkommen und dann sagen, okay, wir haben alle was davon. Statt jeder kämpft für sich, denn das ist natürlich der typische Kapitalismus. Schaut euch die USA an, das ist halt immer jeder für sich und ich kann es ja alleine schaffen. Dieser Gedanke, diese Idee, das, was man so eingetrichtert bekommt, gerade in den USA, ist absolut kontraproduktiv für jede Gesellschaft. Dann brauche ich keine Gesellschaft, dann brauche ich keinen kein Staat, dann brauche ich keine Menschen, die irgendwie zusammenleben, wenn ich ähm, darauf poche, dass es jeder alleine schaffen kann. Und bitte, denkt nochmal an die Menschen, ähm, die es niemals alleine schaffen könnten, ähm, weil sie einfach ja, gehandicapt sind, weil sie krank sind, weil sie alt sind, ähm, ja, weil sie vielleicht nicht ganz in dieses System reinpassen. Diesen Menschen ist dann auch geholfen, weil sie nicht ständig irgendwelche Sachen ausfüllen müssen, zu irgendwelchen Ämtern rennen müssen oder rennen lassen müssen. Ähm, auch diesen Menschen könnten wir viel mehr Lebensqualität schenken, wenn das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird. Tja, und wer jetzt noch glaubt, dass ähm, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen niemand mehr arbeiten gehen möchte, ähm, das war übrigens auch die Befürchtung vieler Politiker, oder ist es immer noch, ähm, seit Jahren, seit Jahrzehnten, und deswegen lassen sie dieses Thema eigentlich gar nicht zu. Ähm, ich glaube, ich habe es widerlegt, viele andere Menschen haben es auch widerlegt, dass dieser Blödsinn einfach nicht stimmen kann, dass keiner mehr arbeiten geht, dass das einfach kein Argument mehr ist gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt kaum Argumente dagegen, es gibt so viele dafür, ähm, wir müssen uns dafür einsetzen, das ist meine Meinung und ja, ähm, ich bin gespannt auf, auf eure Kommentare, also wie, wie seht ihr das, habt ihr vielleicht noch mehr Argumente, die ähm, das bedingungslose Grundeinkommen bestärken und sagen, okay, ähm, so und so kann es eigentlich nur aussehen, wenn man vernünftig darüber nachdenkt und ich bin wirklich ein ja, Freund und Verfechter der Vernunft, der, des, des gesunden Menschenverstandes, ähm, dass man einfach auch mal über den Tellerrand hinausblickt und sagt, okay, so und so und so wird es sehr wahrscheinlich aussehen, weil, weil ich hier Argumente, Beispiele habe. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass wir trotzdem und vielleicht auch gerade deshalb arbeiten gehen und vielleicht noch produktiver sind, als wir es jetzt im Moment sind. Nicht vergessen, den Channel abonnieren, wenn ihr weiterhin mit mir jede Woche diskutieren möchtet. Vielen Dank fürs Zusehen.